Auch sie gehörten nach drei Jahren Corona-bedingter Pause wieder dazu. Bunt kostümierte Cosplayer und Manga-Fans auf der Leipziger Buchmesse. Die geht heute zu Ende. 2000 Aussteller aus 40 Nationen beteiligten sich an dem wichtigen Branchentreffen. Gastland war dieses Jahr Österreich. Besucher konnten von Donnerstagabend an in den wichtigen Neuerscheinungen stöbern und prominente Autorinnen und Autoren treffen oder auch am traditionellen Lesefest teilnehmen. Ja, Zeit. Für eine erste Bilanz mit meiner Kollegin Claudia Reiser in Leipzig. Claudia, wie ist denn die Buchmesse bisher gelaufen? Sind die Veranstalter zufrieden? Ja, ich habe eben noch mal mit der Pressesprecherin der Leipziger Buchmesse gesprochen und die Erwartungen, die sind wirklich übertroffen worden. Also man war ja doch ein bisschen mit Spannung in diese Buchmesse gestartet nach drei Jahren Zwangspause. Wie wird das Publikum drauf reagieren? Wird das Publikum das Angebot annehmen? Und ja, man kann jetzt eindeutig sagen, die Besucher, die sind gekommen und zwar mehr als man gedacht hat. Also gestern gab es in Leipzig regelrecht ein Verkehrschaos aufgrund der Buchmesse. Insofern sind die Veranstalter wirklich rundum zufrieden. Auf Ausstellerseite, da sind es ein bisschen weniger als 2019, aber auch da ist man zufrieden und wie gesagt jetzt mit dem Besucherandrang rundum zufrieden. Also die Erwartungen wurden übertroffen. Was macht denn Standort Leipzig denn aus, zum Beispiel im Vergleich zur Frankfurter Buchmesse? Ja, das Besondere in Leipzig ist ja tatsächlich, dass es im Gegensatz zu Frankfurt eine Besuchermesse ist. Das heißt, vom ersten Tag an können wirklich die Besucher, ähm, die Aussteller besuchen, die können die Autoren, sie können eben die Verlage besuchen und da wirklich einen Blick auf die ganzen Werke werfen. Und das heißt, die Verlage, die Autoren, die Aussteller, die können direkt in den Austausch mit ihrem Publikum kommen. Die können dadurch viel besser Rückmeldung bekommen. Was kommt denn bei den Menschen gut an etc. Und da sagen eben viele Aussteller, dass das super wichtig ist, weil das, was in Frankfurt passiert, sind einige Aussteller der Meinung, ja, das könne man vielleicht sogar ins Digitale verlagern. Aber eben den Austausch mit dem Publikum und wirklich die breite Vielfalt zu präsentieren, das funktioniert eben nur bei einer Besuchermesse, so wie in Leipzig. Und was waren die Highlights in diesem Jahr? Ja, da gibt es natürlich viele, angefangen beim Gastgeberland mit dem schönen Motto mehr euch wie mir, also mehr als wir, das so ein bisschen in Abgrenzung zum etwas Bekannteren mir, san mir sein soll, also es soll die Weltoffenheit widerspiegeln. Dann ist natürlich in Leipzig immer das Besondere auch das Lesefest, also wenn sich die Messehallen schließen, dann gibt es wirklich in der kompletten Stadt über, die Stadt verteilt diverse Veranstaltungsorte mit Lesefest. Lesungen mit Vorträgen etc., wo dann wirklich ja, einfach die Besucher sich noch mal in dieses Festival hineinstürzen können, auch mit sehr prominenten Gästen. Gestern war zum Beispiel Angela Merkel hier vor Ort. Ähm, ein weiteres Highlight ist so der Schwerpunkt auch Klima. Ähm, das heißt, äh, Veröffentlichungen, Bücher mit, ähm, die sich rund um den Klimawandel drehen. Ähm, sei es Belletristik, sei es auch Sachbücher, die ähm, haben hier wirklich einen Ort. Und ähm, ja, wir haben es ja eingangs erwähnt, auch äh, die Manga Comic Con, die ist, äh, gehört traditionell zur Leipziger Buchmesse und das ist auch jedes Jahr wieder ein Highlight hier. Mhm. Claudia, kann man denn sagen, was in diesem Jahr besonders gefragt ist? Das ist natürlich äh, durch die Bank, die, die Manga Comic Con, die hat wirklich sehr, sehr viele Besucher auch verzeichnet. Ähm, heute Morgen war zum Beispiel nochmal bei Sebastian Fitzek ein großer Auflauf. Also das ist wirklich quer verteilt. Danke für diese Einschätzungen und Eindrücke. Claudia Reiser nach Leipzig. Sehr gerne.